Herr Präsident, Herr Bundespräsident, äh, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich danke dem Bundesrat, dass er die wesentlichen Punkte meiner Interpellation aufgenommen hat und meine Einschätzung im Wesentlichen teilt. Dass Handlungsbedarf besteht, ist ja offensichtlich. Wir müssen uns bewusst sein, dass Cyberangriffe mehrheitlich außerhalb der Schweiz entstehen. Die Quellen dieser Angriffe müssen identifiziert werden. Und dies muss mittels technischer Internetanalysen, aber auch mittels forensischer Methoden herausgefunden werden. Dies muss man dort machen, wo die Angriffe Schaden angerichtet haben. Also einerseits bei uns in der Schweiz und andererseits auch dort, wo die Gefahren entstehen. Die heutigen Verteidigungsattachés sind allgemein äh, ausgebildete sicherheitspolitische und militärische Experten und Militärdiplomaten, die allenfalls für die Schweizer Cyberrisikoanalysen erstellen und Kontakte zu Cyberspezialisten in ihren äh, Einsatzländern erstellen können. Die heutigen VAs können nicht als reine oder auch hochspezialisierte Cyberattachés ausgebildet werden, da es hierzu Informatik bzw. forensisches Wissen benötigt, welches nur hochspezialisierte und während Jahren ausgebildeten Experten erlangen können. Genau aus diesen Gründen bin ich überzeugt, dass wir im Konzept auch Cyberattachés vorsehen müssen. Die Motion 17.3507 von Kollege Dietli hat bewirkt, dass wir einen äh, militärischen Cyberlehrgang umsetzen. Sie sehen, wir sind auf dem Weg, müssen aber noch weitere Anstrengungen unternehmen, um die Kompetenz dieser Experten zielgerichtet im Interesse unseres Landes einsetzen zu können. Der Bundesrat spricht in seiner Antwort die Zusammenarbeit auf technisch-operativer Ebene mit Partnern weltweit an. Und hier wäre ich dem Bundespräsidenten, er hat ja auch eine Expertise, aus seinen früheren Jahren aus dem Militar Militärdepartement, wenn er mir äh, einige Präzisierungen machen könnte. Erstens, beinhaltet der internationale Austausch, den der Bundesrat erwähnt, auch den Austausch unter auf Cyberbedrohungen spezialisierten und ausgebildeten Experten? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage, wie kann der Informationsaustausch mit auf Cyberbedrohungen spezialisierten internationalen Kompetenzzentren sichergestellt werden. Und wenn ich dann die Antwort noch genauer lese, dann frage ich mich wirklich, wie funktioniert beispielsweise der Austausch zwischen der Melde- und Analysestelle Informatsicherung Melanie einerseits und internationalen Cyberkompetenzzentren andererseits. Ich danke Ihnen, Herr Bundesrat, wenn Sie... Und dass EDA zusammen mit dem VBS die Prioritäten im Bereich Cybersicherheit hochhalten und sich im Interesse der Schweizer Wirtschaft, der Gesellschaft und Sicherheit intensiv mit dieser relevanten Thematik befassen.